In diesem Video möchte ich die Umsetzung einer didaktischen Methode im digitalen Raum vorstellen. Es handelte sich um das Lerntempo-Duett. Wozu brauche ich ein Lerntempo-Duett? Normalerweise ist es so, dass die Studierenden Aufgaben bearbeiten und dann einige sehr schnell mit den Aufgaben vorankommen und einige nicht ganz so schnell. Wenn man dann die Aufgaben miteinander vergleichen und die Ergebnisse besprechen möchte, hat man das Problem, dass die Leute auf unterschiedlichem Stand sind und Probleme haben, miteinander zu kommunizieren über die Aufgaben. Lösung dafür ist das Lerntempo-Duett, bei dem man folgendermaßen vorgeht. Der erste Schritt ist die eigenständige Aufgabenbearbeitung der Studierenden in ihrem eigenen Tempo. Und dann erfolgt ein Vergleich der Ergebnisse und gegenseitiges Feedback, aber erst dann, wenn jeweils bestimmte Aufgabenpunkte erreicht wurden. Also angenommen, Sie haben jetzt einen Aufgabenzettel mit mehreren Aufgaben, dann definieren Sie einen bestimmten Haltepunkt, zum Beispiel, wenn die ersten beiden Aufgaben erledigt wurden. Und die Studierenden melden sich dann, bei Ihnen oder beziehungsweise bei der Gesamtgruppe, wenn Sie soweit sind, wenn Sie also die ersten beiden Aufgaben erledigt haben. Und dann können Sie darauf warten, dass eben eine zweite Person auch soweit ist und die beiden können dann ein Tandem bilden oder hier eben ein Duett und dann gemeinsam die Aufgabenergebnisse vergleichen und sich gegenseitig Feedback zur Aufgabenbearbeitung geben. Das Ganze lässt sich ähm, digital sehr schön umsetzen, beispielsweise in einem Konferenztool wie Zoom. Und ich zeige einmal kurz, wie man dabei vorgehen könnte. Und zwar hat man ja hier in, den, in Zoom so die Möglichkeit, wenn man ein Meeting eröffnet hat, Breakout Rooms zu eröffnen. Das versteckt sich hier bei mir unter Mehr und dann Breakout Session. Und dort können sich die Leute dann austauschen, sobald sie eben den gewissen Aufgabenstand erreicht haben. Und dabei bietet sich folgendes Vorgehen an. Zunächst mal sagt man den Studierenden, wenn sie soweit sind, dass sie die ersten beiden Aufgaben erfolgreich abgeschlossen haben, dann melden sie sich einfach einmal kurz im Chat bei der Gesamtgruppe. Man kann hier beim Chat auswählen, ob man an jeden schreibt oder nur an den Dozenten oder die Dozentin. Da könnte die Person also reinschreiben, hi, bin soweit dann wüssten alle, okay, es gibt schon eine Person jetzt, die beide Aufgaben gelöst hat. Und sobald da jetzt eine zweite Person dazukommt, die auch die beiden Aufgaben gelöst hat, dann können die beiden sich jetzt zusammentun in einen Breakout-Room und sich miteinander absprechen. Und dafür kann man dann so vorgehen, dass man hier bei den Breakout-Rooms, geht man dann auf Erstellen, kann dann auswählen, wie viele Räume sollen erstellt werden. Wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, zehn Studierende hat, jetzt jeweils in Tandems zusammengetan werden sollen. Dann könnte man hier Fünfergruppen erstellen. Dann kann man das entweder manuell zuweisen. Das heißt, man selbst als Dozentin oder Dozent kann dann die Studierenden, die sich im Chat gemeldet haben, zusammen in einen Breakout-Room setzen. Oder wenn man die neueste Version von Zoom installiert hat, kann man sogar auch den Teilnehmenden das erlauben, selber in Breakout-Rooms reinzugehen. Ich zeige mal kurz die manuelle Zuweisung. Da Klickt man dann also auf Erstellen, dann hat man hier diese fünf Breakout-Rooms, in denen sich ja die zehn Teilnehmenden jetzt austauschen sollen. Und sobald man dann als Dozentin sieht, okay, jetzt haben sich hier zwei Personen bei mir gemeldet, die möchten sich jetzt gerne im ersten Raum austauschen, dann klicke ich hier auf Zuordnen und bekomme dann hier eine Liste mit allen Teilnehmenden. Ich bin jetzt hier nur selber angezeigt, weil jetzt nur eine Person als Teilnehmer eingetragen ist im Kurs. Sie bekommen dann aber hier eine Liste, können dann alle ankreuzen oder Häkchen setzen bei allen Leuten, die sich jetzt eben gemeldet haben. Eben jetzt diese beiden, die mit der Aufgabenbearbeitung soweit sind. Und dann kann man hier die Sessions beginnen und die beiden können sich austauschen. Soweit als kleiner Einblick zur Umsetzung des Lerntempo-Duetts.